Und was der Regen macht, wenn grad die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus eurem Kissen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also Hof, macht euch bereit. Seid dabei, seid dabei. Fliegen? Und wer muss alle Bananen krumm biegen? Wo fängt der Regenbogen an und wo hört er auf? Das will ich alles wissen und deshalb gehe ich raus. Ich möchte mehr alles wissen, also raus. Säuren kürzen, möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen. Jetzt geht's los, also hoch, macht euch bereit. Seid dabei, seid dabei. Max und die Laute. Ich muss auch umblättern. Neulich war Max bei seinem Freund Rudi. Rudis Vater spielt Gitarre in einer Band. Und als Max und Rudi gerade beginnen wollen zu spielen, hören sie aus dem Keller unglaublich laute Töne. Rudis Vater spielt gerade Gitarre in seinem Übungsraum. Rudi sagt, das ist die laute Gitarre. Mein Vater hat verschiedene Gitarren, laute und leise. Als Max abends wieder zu Hause ist, erzählt der Mama, Rudis Vater spielt Laute. Echt? Ich dachte mal, der spielt Gitarre, sagt Mama. Die war echt laut, sagt Max. Und Mama sagt, also spielt er doch Gitarre, aber eine laute Gitarre. Eine Laute ist ein anderes Instrument. Aber den Unterschied kann ich dir auch nicht so genau erklären. Am besten, wir schlafen jetzt erstmal.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 Im Mondenschein. Aber das singe ich jetzt nicht weiter. Denn ihr sollt ja nicht einschlafen. Die Geschichte geht ja noch weiter. Also. Am nächsten Morgen wacht Max ganz früh auf. Sofort geht er zu Mama und Papa. Er möchte jetzt unbedingt wissen, was eine Laute ist. Immerhin hat er heute Nacht schon davon geträumt. Nach dem Frühstück geht es los. Max macht mit Papa einen Ausflug zur Musikschule. Papa hat gesagt, wenn jemand weiß, was eine Laute ist, dann jemand in der Musikschule. Immerhin sind das Experten für Musik. Gemeinsam gehen sie in das Haus und werden von der Leiterin Frau Harmonie begrüßt. Max ist ganz aufgeregt. Wir möchten so gern wissen, was eine Laute ist. Frau Harmonie erklärt, dass eine Laute ein ganz altes Instrument ist und dass dieses Instrument nur ganz wenige Menschen spielen. Mein Freund Max, sein Papa, der spielt auch so eine Laute. Die konnte man vom Keller bis zum Dach hören, meint Max. Da muss Frau Harmonie ein wenig lachen, denn jetzt weiß sie, dass Max keine Laute gehört hat sondern eine laute Gitarre. Leider ist die Lehrerin für Laute heute nicht in der Musikschule, dafür aber ein anderer Gitarrenlehrer. Herr Barret hat gerade eine Pause und freut sich über den überraschenden Besuch. Er erklärt Max und Papa, was Max da wohl gestern gehört hat. Das hat aber mit einer Laute nicht mehr viel gemeinsam. Auch wenn sie verwandt sind, sagt Herr Bavé. Er spielt Max ein bisschen was auf der Gitarre vor. Hierzu muss er erst einen komischen Kasten einschalten. Das ist der Verstärker. Ohne dem geht hier gar nichts. Dann verbindet er die Gitarre und den Verstärker mit einem Kabel. Ohren zuhalten! Und dann legt er los. nur ganz kurz, denn sofort geht die Tür auf und ein anderer Lehrer guckt böse um die Ecke. Oh, oh, das war wohl zu laut. Nebenan ist gerade Geigenunterricht. Aber eine Laute habe ich nicht. Ich kann die auch gar nicht spielen. Vielleicht kann euch ja der Gitarrenbauer weiterhelfen. Und so gehen Max und Papa zum Gitarrenbauer. Als sie in den Laden betreten, kommt ein älterer Herr mit weißen Haaren und einem weißen Bart aus einem Hinterzimmer. Max erzählt sofort, dass er wissen möchte, was eine Laute ist. Er berichtet, dass sie auch schon in der Musikschule waren und dass man sie von dort hierher geschickt hat. Der Gitarrenbauer bedauert, dass er keine Laute da hat. Dafür gibt es eigene Lautenbauer. Aber wenn ihr wollt, dann schaut euch doch mal meine Werkstatt an. Die dürfte fast so aussehen wie die von einem Lautenbauer. Mit einer einladenden Geste bittet er die beiden in den Raum, aus dem er gekommen war. Hier hängen an den Wänden jede Menge Gitarren. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze und auf jedem liegen Gitarren. Manche sind ganz Manche sind auseinandergebaut. Hier, sagt er, ich habe ein Bild von einer Laute. Das schenke ich dir. Er gibt Max das Bild und für Papa hat er einen Zettel. Auf dem Zettel steht die Adresse eines Lautenbauers. Ihr könnt aber auch bei Frau Darm fragen. Sie ist Lautenistin. Sie gibt Unterricht und spielt auch öfters mal Konzerte. Am nächsten Morgen hat Papa schon mit Frau Dahm telefoniert und berichtet Max, dass sie heute Nachmittag mit ihr verabredet sind. Den ganzen Vormittag verbringen Max und Papa in Papas Arbeitszimmer und versuchen am Computer etwas über die Laute herauszufinden. Max ist ganz aufgeregt, als es endlich Nachmittag ist. Und Papa auch ein bisschen Endlich ist es soweit. Es geht los und Sie fahren mit dem Bus 15 Haltestellen, bis Sie schließlich aussteigen können. Hier sind Sie mit Frau Darm verabredet. Frau Dahm steht schon an der Haltestelle. Sie begrüßt Max und Papa und gemeinsam gehen Sie zur Wohnung von Frau Dahm. Sehen einige Gitarren und Max ist etwas enttäuscht, denn so hat er sich das nicht vorgestellt. Aber dann gehen sie in einen offenen Raum neben dem Wohnzimmer. Diese Gitarren sehen aber komisch aus, sagt Max. Frau Darm sagt: Das sind Lauten, die wolltest du doch sehen. Dann erklärt Frau Darm: Es gibt verschiedene Lautenarten. Diese hier ist eine Wanderlaute. Sie hat nur sechs Saiten, fast wie eine Gitarre. Sechs Saiten? fragt Max. Also ich habe nur zwei Saiten, immer da, wo ein Arm hängt, links und rechts. Frau Darm lächelt. Sie erklärt Max, dass die Bänder, die über die Laute gespannt sind, Saiten genannt werden. Diese Saiten sind dafür da, die Töne zu machen. Das ist wie bei einer Gitarre. Deshalb gehören die Lauten auch in die Familie der Saiteninstrumente. Oh, die ist wohl kaputt, ruft Max und zeigt auf eine andere Laute. Nein, sagt Frau Darm. das ist eine Knickhalslaute oder auch Renaissancelaute. Sie ist achtkörig. Das bedeutet, sie hat 15 Saiten. 15 Seiten und 8 Chörig? Wie geht denn das? Fragt Max. Jeder Chor besteht aus zwei Seiten. Nur der oberste, also die höchste oder am höchsten klingende Seite, ist allein. Das zeige ich euch. Hier sind immer zwei Seiten. Und die gehören zusammen. Eins, zwei. Wieder eins, zwei. Wieder eins, zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Und Achtung, jetzt. Eine alleine. Möchtest du mal hören, wie die klingt? Fragt Frau Darm. Sie nimmt die Laute aus dem Ständer. Dann setzt sie sich auf einen Hocker und will gerade anfangen zu spielen. Da ruft Max noch, Halt! Ich habe mir doch die Ohren noch nicht zugehalten. Das ist mir sonst zu laut. Nein, keine Angst. Die Laute ist gar nicht laut. Sie heißt nur so. Und dann beginnt Frau Dahm zu spielen. Mhm. Zeit hört Frau Dahm auf zu spielen. Max hat keine Ahnung, wie lange sie gespielt hat. »Und war das laut?« fragt Frau Darm. »Nein«, antwortet Max, »aber wunderschön.« Und wenn man hören möchte, wie schön eine Laute tatsächlich klingen kann, dann gibt es bei dem Buch hinten eine CD dabei und da hat meine liebe Kollegin Susanne nämlich Laute gespielt. Und die kann das viel besser als ich. Das kann man dann hören. So, weiter geht's. Die Laute ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Der Name Laute kommt aus dem Arabischen. Da spricht man vom Ud. Das bedeutet so viel wie Holz. Also Holzinstrument. Und das stimmt ja auch, denn die Laute ist komplett aus Holz gebaut. Als die Mauren nach Europa kamen, brachten sie ihr Instrument mit. Die Laute. Die Spanier, die fanden das aber doof. Sie wollten ein eigenes Instrument und so bauten sie ein Seiteninstrument mit einem flachen Bauch. Die Viola. Aus der Viola wurde dann irgendwann die Gitarre. Hm. Und was ist das da? fragt Max. Das ist ja riesig. Jetzt lese ich euch kurz was vor und ihr müsst das so noch nicht verstehen, okay? Das ist eine Kitaron. Das ist eben eine Theorbe, sagt Frau Dam. Eine Kitaron gehört zur Familie der Theorben. Laute ist nur der Oberbegriff. Theorben sind Lauten mit verlängerten Bassseiten. Der Kitaron ist eine Art Theorbe, sagt Frau Damm. Max sieht sie total verwirrt an und sagt, das verstehe ich nicht. Und so erklärt Frau Dahm weiter. Stell dir mal einen Wald vor, in dem ganz viele Bäume stehen. Jetzt nennen wir die Bäume mal nicht Bäume, sondern Lauten. So wie in einem Wald verschiedene, verschiedene Bäume gibt, so gibt es auch ganz viele verschiedene Lauten. Die Orben sind zum Beispiel die Nadelbäume. Und ein Kitaron wäre jetzt eine spezielle Art von einem Nadelbaum. Zum Beispiel ein, ein Tannenbaum, ruft Max vor Begeisterung. Denn nun hat er den Unterschied verstanden. Leider hat Frau Dahm jetzt keine Zeit mehr, denn sie spielt heute Abend noch ein Konzert. Und dafür muss ich noch üben. Sie gibt Max und Papa noch einen Zettel mit der Konzertankündigung. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend kommen würdet, sagt Frau Darm. Dann schenkt sie Papa und Max noch zwei Freikarten. Denn jetzt ist Schluss, aus und vorbei, die Zeit ist rum. Ich muss hier raus, muss jetzt nach Haus. Auf Wiedersehen, wenn wir jetzt gehen. Aber für uns ist noch gar nicht Schluss. Die Geschichte geht noch weiter. Am Abend gehen Max und Papa natürlich zum Konzert von Frau Darm. Die Aufführung findet in einer Kirche statt. Als Max und Papa hineingehen wollen, steht ein freundlicher Mann an der Tür, der das Eintrittsgeld kassiert. Max zeigt ihm die Freikarten. Ah, dann bist du wohl Max, sagt er. Für euch sind in der ersten Reihe zwei Plätze reserviert. Dann kannst du alles sehen, was auf der Bühne passiert. Als Max und Papa in die Kirche hineingehen, staut Max nicht schlecht. So viele Instrumente stehen da. Und die meisten hat Max noch nie gesehen. Aber die Laute von Frau Dahm, die erkennt er sofort. Eigentlich Maximilian, aber dieser Name ist mir einfach viel zu lang. Max Vogel ganz genau und ich wäre so gerne schlau, so schlau wie der schlauste Mensch auf der ganzen Welt. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus aus Säurenkissen, Kissen, möchte alles genau verstehen, also lasst uns endlich gehen und jetzt geht's los. Also ruhig bereit. Seid dabei, seid dabei.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 Und was der Regen macht, wenn grad die Sonne lacht. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus das kissen möchte alles genau verstehen. Also lasst uns endlich gehen, jetzt geht's los. Also macht euch bereit. seid dabei, seid dabei, seid dabei, seid dabei. Seid Warum können Hummeln denn einfach losfliegen? Und wer muss alle Bananen kaufen? Wo fängt der Regenbogen an? Wo hört er auf? Das will ich alles wissen und deshalb gehe ich raus. Ich möchte so gerne alles wissen, also raus das Möchte alles genau verstehen, also lasst uns endlich gehen. Jetzt geht's los, also hoch, macht euch bereit. Seid dabei.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 Es ist ein wunderschönes Konzert, finden Max und Papa. Aber jetzt ist es auch schon ganz schön spät geworden. Papa will unbedingt nach Hause, denn Max ist total müde. Es war aber auch ein richtig aufregender Tag. Als Max im Bett liegt, sagt er zu Mama, ich weiß schon, was ich morgen machen will. Morgen will ich die ganzen anderen Instrumente kennenlernen, die heute Abend auch mitgespielt haben. Und bevor Mama noch was sagen kann, ist Max schon eingeschaltet.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 Ich wünsch dir einen Engel, der deinen Schlaf bewacht. An deinem Bettchen sitzt die ganz lange Nacht. Der dich behütet, schöne Träume dir schenkt. Der Morgen für dich da ist und deinen Weg lenkt. Dort schlaf ich ein beim schönsten Mondenschein. Ich schließ die Augen zu und schlaf in himmlischer Ruhe. Im Mondenschein. Das war die Geschichte von Max und die Laute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!